Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir Call of Duty Black Ops 2 nach Mortal Kombat 11 und 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Wollte ich endlich COD weitermachen tatsächlich. Das Intro habt ihr gestern gesehen, Folge 0, wie immer. So Das Video, das am Anfang läuft. Ich finde es bei dem hier gerade extrem heftig. Dieses einer wird gefeiert und nebenbei sterben einfach keine Ahnung, wie viele Menschen. Und so wie es aussieht, spielen wir im Judgment Day 2025. Hat es im Intro geheißen, Spiel kam raus 2012, ich bewege hier gerade meinen Controller, dass da nichts passiert. Äh, und ich wollte das ausprobieren heute mal. Und zwar, ich hoffe das funktioniert. Ah, kommt schon. Ja doch, geht doch. Tja, hallo. Ich gehe ein bisschen rüber. Geht doch. Ähm, ich mache das mal ein bisschen weg hier so. Ich habe immer noch mein Headset, mit dem ich aufnehme. Hi. <lacht> Äh, ja, es ist ein bisschen hoch, aber passt schon. Ich, mein ich, ich bin angezogen, keine Sorge, ich bin nicht nackt hier unten. Ich habe tatsächlich alles an. <lacht> äh, ich habe mir was kleines überlegt für COD Black Ops 2 und zwar. Äh, habe ich mir ein Getränk hier, das 100%ig nur Cola ist oder so? Oh, okay. Ja, gejagtes Cola. Man darf ja nicht. ich auf das Mikro. passt. Ich habe gar kein Feedback drauf. Äh, wie auch immer, ich werde davon auf jeden Fall immer zwei Schlucke trinken, wenn ich sterbe. Das ist so. Ich habe die Hoffnung, ich werde ein bisschen besser. Willkommen. Oh, wir sind wieder David Mason. Wow! Okay. Helligkeit. Ho, oh, oh, oh, oh. Äh, Unten. Oben ist nicht sichtbar, ich weiß, aber ich gehe immer ein bisschen höher. Habe ich mein Bildschirm nicht auf hell? Moment. Okay. Doch, okay, weil auf, für euch sieht es gerade mega dunkel aus, habe ich das Gefühl. unten? ich gehe noch ein bisschen höher. Habe ich... Stimmen besser hörbar. Scheiße, wir haben wieder keine Untertitel. Bassboost, Höhenverstärker. Lassen das mal so wie es ist. Äh, wie bestätigt das? Ah, mit X? So äh, ihren Bildschirm anzupassen. Das ist der Rand. Ich kann noch eins raus. Das ist der Rand. So ich würde gerne die Story spielen. Moment, Optionen: Audio. Alles ah, haben wir schon. Zielhilfe: Nein, Sichtempfindlichkeit. Machen wir hoch. Standardmodus ist Kampagne, Grafik, bitte, Vollgas. Ah, das ist da. Kreuz ist gut. Schalten Sie Anacliff 3D ein oder aus. Rot hier Anacliff erfordert. Nein. Controller soll vibrieren von mir aus. Gut. Dann... Ich beginne mal das normal, wir können runterschalten, einfach nicht mehr hoch, wenn ich zu oft verrecke. So, und... heute hier? Sergeant Woods, Raul Menendez ist der Anführer von Cordes Diehe und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung? Der ist am Ende. Schnauze Der nationalen Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße Hudson ist aufgetaucht. Ich habe Angst und ich brauche Hilfe. Du bist sieben Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. North NSC. Sie kennen bereits Jason Hansen. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA? Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Es ist Onkel Wood's Junge. Er wird es auch für mich tun. Oh, cool. Äh, Missionsbesprechungsbildschirm Missionsbesprechungs erscheint vor jeder Mission und benennt die Ziele. Sieht es eigentlich okay mit, das, mit der Breite? Ja, geht doch klar. Cool. Die Ausrüstung der Mission kann durch Drücken von Dreieck angepasst werden. Alternativ schadbar mit der Standardausrüstung. Sie können auch Viereck drücken, um einen Blick auf ihre Karrieredaten zu werfen. Pirus Sieg. Wieso muss ich mich da anmelden? Ah, für Online-Modus. <lacht> ähm, Schreibe ich mir das direkt mal auf, weil da sind Mail und Passwort gezeigt worden direkt. Und hier mir das mal kurz, Black Ops 2, Folge 1, schneiden, so um 0700 bis 0710, Klammern, Passwort. Mal gucken, ich weiß die Zeitstamps nicht genau, So, ich habe mich gerade umentschieden, übrigens dass ich nur einen Schluck, nee, einen Schluck. so. Ich bin gewohnt, die Kamera ist da oben, um, über dem Bildschirm, aber jetzt von der Höhe macht es keinen Sinn. Äh, jetzt steht sie da unten, einfach, dass sich es nicht wundert. Da ist mein Fernseher, da ist mein Laptop. Da sehe ich, wie ich aufnehme und da seid ihr. Einfach so, kleine Info. Ähm, dann habe ich hier meinen coolen Stuhl und da hinten meine MOH-Flagge, damit wir das auch geklärt haben. Und da an der Türe hängt von äh, Tokyo Ghoul die Dame. Ja. Ähm, also, wir gucken und kann ich uns... Was habe ich denn für auswahl Die habe ich alle noch gesperrt. Vollautomatik, effektiv. Ja, als ob ich jetzt die Arca nehme. Die Mobilität ist genau gleich, aber die ist besser. Also im Grund habe ich ein Tarnmuster drauf. Nein, ist okay, das Ziel ist okay. Ich lasse es einfach auf Standardmodus kommen. Scheiß drauf. Ähm, ja. Sie fanden mich mit einem Spionage-Satelliten. Mit einem KH09. Das Baby scheißt in zwölf Meilen Höhe ein Filmkanister aus, dann kommt C130 30.000 Fuß, das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden, analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampfhund ist ein Kerl, namens Jonas Savimby. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl... <lacht> Okay, ich kann noch nicht zielen, aber wir fahren schon mal. Ich habe das Ingame ein bisschen lauter gemacht, und wenn ich wenn die reden, bin ich einfach still. Okay. Ja eben, ich habe ich habe gerade gemerkt, ich habe heute noch kaum was gegessen. Ich sollte vielleicht sagen ein Sch einen Schluck pro, ähm, pro pro Tod. Das reicht bei mir normalerweise sterb genug, keine Sorge. Also wir müssen irgendjemanden rausholen. Unseren Onkel, wenn ich das richtig verstanden habe, oder unseren Bruder, der Onkel von unserem Kleinen. Okay, die Stimme ist noch zu laut, merke ich. Oh, das Mikro ein bisschen weg, dann ist es nicht so in der Fresse drin auf dem Bild. Achso, und jetzt habe ich hier einen Mörser. Lass mal zu. Ja, er getroffen, okay. Okay, eigentlich müssen wir einfach knallhart alles aufräumen momentan. Ach nee, das sind noch mehr Ziele. Müsste schon reichen. Nein. Jawohl. Alter, wie viel kommen denn da? Alter. Klar, ich stehe jetzt einfach mitten in der Mitte, da passiert ja schon nichts. Das wissen wir ja alle. Schalten Sie die stationierten Schützen aus. Achso, der, der hat das gut. Ja, cool. Ich bleibe ein bisschen noch hin, ich bleibe ein bisschen zurück. Ich, ja, ich meine also ja. Ich habe einen Controller gerade eingesteckt übrigens, der sitzt einfach super so kabel verbunden. Nein, ich sterb gerade. Boah, ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Ich weiß, ich habe es gecheckt. Boah. Ich komme nicht weit genug damit. Ich muss näher ran. Moment mal, den könnte ich erwischen jetzt. Ah, fuck. Kriege ich da noch mehr? Nein. Kurz Irgend ein Auto hat er doch voll mit diesen... Granatendingern. Anscheinend nicht. Okay, so geht's. Ja. Nein, Kollege... Fick dich hat Wir gehen mal rein in die, in die Luftunterstützung. Momentan ist gerade... Also es ist noch ruhig im Vergleich, aber... Ich falle einfach mal drauf damit möglichst viele sterben weil je mehr ich erledige desto weniger muss ich nachher machen den da unten würde ich gerne noch kriegen Jetzt sind unter mir noch zwei ich hoffe der dreht mal? nein scheiße okay zwei müssen wir noch von hand machen scheiße, die kann ich mal angreifen. Ich ähm. du würdest gerade an okay. Anscheinend gewinnen wir irgendwie mal so. Ah, das noch zum Nutzen. Komme ich jetzt ans MG? Ach nee, ich muss einfach hier hoch. Okay. Alter, sind das viele verdammte Scheiße. Den da oben würde ich gerne wegnehmen. So, gut. Ich finde es nicht richtig, alle zu töten übrigens, aber ich muss. MBC 뉴스 Den scheiß War das selten echt gut. Meine Gruppe hat 17 verloren. Und 72 war nur noch ich übrig. Ich wollte nicht in einem scheiß -Sumpf sterben. Ich glaube, wir holen den Kahn. Boah, schön. Na gut, holen wir den Kahn halt nochmal. <lacht> Sichern sie den Lastkahn und retten sie ihn gut. ich Oh je. Yeah. Ich check jetzt schon nicht, wo ich drauf schießen muss. Und ja, ich weiß, ich werde angeschossen. Da unten sind schon die ersten. Ich ziel mal. Vielleicht klappt es ja schon. Springen. Ach so. Ach so! Boah, sieht das eklig aus. Ist noch einer ich lade zu viel nach teilweise ich weiß also ich hab den getroffen ja gut dann hole ich die halt so Gut, haben wir das geschafft. Interaktion, was ist denn hier drin? Schutzwesten. Achso, Schutzweste schützt vor Explosionsschaden. Das ist jetzt dann doch schon dezent praktisch, wenn man hier kämpft. Zum verlassen Viereck drücken. Ich bleib mal drin. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht das letzte Mal hier geschossen haben. Jawohl. Kann ich beidseitig? Nein, es gibt nur auf dieser Seite eine Kanone. Ja, wer schießt denn jetzt auf. Ich habe das Gefühl, von hier aus erreiche ich nicht viel da drüben. Und hier gibt es keine Kanone auf der rechten Seite, doch da oben gibt es eine. Jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Ja, okay. Wer auch immer das designt hat, ist ein Arschloch. Na, okay. Halten Sie vier direkt zum Benutzen? Geht nicht von hier unten, natürlich. Leck mich! So. Hat er nicht noch ein zweites? Nein, da kamen okay, nur andere Gegner von oben. Karrieredaten aktualisiert, sehr gut. Jetzt geht's los, wir haben ein Trophäe verdient. Hilf mir mal, Mason. Ah, ich helfe ihm mal. Oh mein Gott! Wurz, bist du hier drin? Die Leichen sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Ich bin's. Meißen. Was haben die mit ihm gemacht hat? Das ist schon leicht abgefackt. Nein! Der verfehlt. Boah, das ist echt schwer, die zu lenken. Immer ist. Da ist Moon drin. Okay, das muss sein. Kriege ich jetzt meine normale Waffe zurück, aber habe ich noch die. äh, die ACOG. Ach, scheiße. Ich glaube, den kennen wir. Aber ich glaube, wir haben das Theater nach Black Ops 1 fertig. Und das Ganze ist eigentlich so ein neuer. Also eine weiterführende Geschichte halt. Eigentlich sind wir ja im Ruhestand. Ich hoffe, das geht für euch okay, wenn die Kamera da oben ist, übrigens. Ich hoffe, die stört nicht zu sehr. Fliehen sie in den Dschungel? Komm ja, Danke. Ah oh, jetzt ist die Steuerung wieder so laggy, weil wegen ich trage einen Charakter. Es ist immer so, wenn ich einen Typen mittrage, dann ist die Steuerung mega äh, verzögert. Ich mal runter noch mehr. Ja. Ich kann meinen Stuhl blockieren, das ist voll cool. Eben, ja, wenn ich jetzt links... Ich habe eine Verzögerung von nicht mal einer halben Sekunde drin, aber die merkt man. Ja, ist angenehm, wenn er ein bisschen blockiert ist. Gelangen Sie zum Dorf und funken Sie Savimbi-Zwecks-Evakuierung an. Ist das der Typ, von dem wir gerade abgehauen sind? Ich gehe mal runter. Lassen Sie sich nicht entdecken, oh, Also, Leichenboy halt die Fresse. Bitte. Ich weiß nicht mehr, wie der halt. wir. Okay, wir sind wieder dabei. Ich kann eh nicht schießen, Kumpel. Der hat einen Grashalm im Kopf. Okay, ich kann nicht rennen mit ihm. Ja, ich muss zugeben, ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefreut auf COD nach den ganzen. Ich meine Mortal Kombat war ja als aufrecht ein Prügelspiel und so, und Nine Hours war halt sehr viel übersetzen, weil es halt ein JRPG ist. Oder ich weiß nicht mal, ob es wirklich als JRPG durchgeht, aber irgendwie ist es ein bisschen komisch. Äh, auf jeden Fall, da muss ich sehr viel übersetzen. Und COD ist halt recht simpel, geballert und ich kann, joa, rumballern. Und Story, und ja. Irgendwie habe ich mich gefreut auf die Story. Muss ich zugeben. Weil bis jetzt haben mich noch kein Teil wirklich enttäuscht. Ja, ist so gut, ich mache ja langsam, Jill. Ich muss sagen, bis jetzt... Also klar, die alten, die sind halt 2004 oder so. Das ist halt das, ist das erste COD, das Classic, das ich gespielt habe. Äh, die Links dazu findet ihr übrigens in der Beschreibung unten die Playlist. Ähm, das ist halt ein ganz anderes Niveau. Ich sehe sie Ja, auf jeden Fall eben. Das erste ist halt ein ganz anderes Niveau. Modern Warfare 1 war halt dann das vierte. Das war COD 4, Modern Warfare 1. Ähm, man sieht halt die Fortschritte, die das Spiel macht. Das wird meiner Meinung nach tatsächlich besser und besser. Storymäßig ist Black Ops bis jetzt ziemlich am interessantesten Ohr, gewesen. Weißt du, dieses ganze Erforschen von der Vergangenheit und so. Aber... Gleichzeitig hatte Modern Warfare halt dieses realistische gegenwart und das war halt echt krass. Ich nehme die Sniper noch mit. Die Messer haben wir anscheinend schon eins. Cool. Okay. Anscheinend muss ich jetzt eine. Das war dumm. Ja, das war dumm. Das war dumm. Okay. Zum Wohl. Das waren es übrigens drei Schlucke. Mal so. Das ist bis jetzt weg, so für drei Schlucke. Ja, ich weiß, tut mir leid, ich habe aus Versehen gedrückt, okay? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Bis jetzt hat mich noch kein COD wirklich enttäuscht. Storymäßig halt. <lacht> ich weiß zum Beispiel, dass in... Wo ist die Sniper? Da ist die Sniper auf die Pistole, die hat keinen Schalldämpfer, nix. Ich nehme mal Sicherheitshalber die Falle direkt in die Hand, so. piensa que está en control, pero él no es. El maul Die ich schwöre, God, ich töte Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. Siehst das ist einer von den Typen, das finde ich jetzt richtig cool. Das ist einer von den Typen, die halt nicht nur sagt, so Joa komm, mach doch, sondern der zieht das halt wirklich durch, so fuck it. Ich, ich opfere mich für das größere Wohl für mein Für mein Ding, das ich erreichen will. Ich finde das voll. Den finde ich jetzt cool. Er war zwar einer der. Ich weiß nicht, ob er böse ist. Auf jeden Fall jagen wir ihn. Aber der hat das halt wirklich mal endlich durchgezogen. Hallo. Oh. Ja, ich bin ein extrem guter Scharfschütze, ich weiß. Adam ist noch. Ich finde auch, also Scharfschütze ist halt echt so mein Beruf eigentlich. Direkt so, weil. Auf Konsole ist halt Scharfschützenmodus echt immer das Beste, was man machen kann. Aber ich hau einfach mal auf... Oh fuck, jetzt mich getroffen. Nein, nein, ich will nicht sterben wie runter. Geh in. Ich kann nicht hinhocken. Die hauen ab. Die hauen einfach ohne mich ab. Was soll denn das? Ich will doch eine andere Waffe, eine MG oder so. Ist doch viel cooler. Ja, okay, ich gehe wieder da hoch. Zum Glück habe ich die Sniper mitgenommen die mal kurz nach. So. Hi. Okay, kurz atmen. Gucken, wo sie noch mehr. Da kommen noch mehr. Da ist, da war noch einer. Ich habe den gesehen. Da ist einer. Da ist mehr als einer. Ah, das ist unser. Ups. Weil da hinten ist einer, der gehört nicht zu uns. So, jetzt können wir wieder weg. L3 funktioniert auch nicht so gut, wie ich dachte. Ich kann nicht rennen, aber... Also ich renne, aber es passiert nicht mehr. Guckt mir zu, wie ich die Bärenfalle hier total nicht hinsetze, Jungs. Das, das ist voll... Ja. Das hat gut funktioniert, ne? Zum Glück habt ihr das nicht gesehen, weil ihr so dumm seid. Fick dich. Wo ist noch einer? Ein. Ah, den anderen hat wahrscheinlich Herzen übernommen da unten. Da ist einer hingerannt, da ist er. Ja, du hast einfach das versteckspiel verstanden also bis jetzt geht's auf h auf normal mehr oder weniger ich muss hier weg ich würde hier gern weg danke Ich habe jetzt gerade mit der Sniper geschossen, weil ich so... Lagt das? Das hatte ich noch nie, dass die PS3 so laggt, verdammt. Ach du Scheiße. Oh, ich hab die Folge binden. Gut, sind wir gerade tot. So, jetzt muss ich mal uns gucken, Moment. Black Ops 2, ja, ist das letzte PS3-Spiel, danach geht's, ja, der Tod zählt jetzt nicht, wenn ich jetzt sterbe, zählt es nicht, so. Ja, äh, Black Ops, sorry, dass ich so noch, aber <lacht> äh, ich hab das komplett vergessen gerade, weil ich habe hier unten meine Sammlung drin und Black Ops 3, äh, 2 ist das letzte PS3-Spiel, danach geht's dann auf die PS4. So, zum letzten Mal zum Wohl. Boah, <lacht> ja, der ist stark, boah, scheiße. <lacht> Gut, dann beende ich jetzt mal die Folge. hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Adrian, alles Pop mit Zucker. Cheerio! Und ja. Ich gucke, ob ich das la äh, so lasse. Ich finde, Hochstellen ist zu hoch. Das wäre dann so auf diese Höhe irgendwie. Finde ich ein bisschen komisch für das Spiel. Ich finde ich find das hier unten eigentlich voll angenehm. So, von der Sicht her glaube ich, das ist das Beste, was ich machen konnte. Ja, die Lampe ist nicht von mir. Ich bin zu Hause wieder eingezogen. Das hat meine Waben gemacht. So, Irgendwie kriege ich das hin. Ah, ich kümmere mich in der Pause. Tun. Ja gut, also. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.